Hallo ihr Lieben, endlich ist es soweit, endlich küren wir den ersten Tanz des Monats. Aber damit ihr nochmal auf dem neuesten Stand seid, was der Tanz des Monats überhaupt ist, gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung dafür. Jeden Monat könnt ihr mir neue Tänze vorschlagen, die aus den verschiedensten Gründen Tanz des Monats werden können. Sei es ein Tanz, der euch momentan sehr viel beschäftigt, weil ihr wahnsinnig viel Spaß habt, diesen zu tanzen, oder... Einen selbst choreografierten Tanz, der einfach mal mehr Beachtung braucht oder vielleicht auch einen Tanz, bei dem ihr momentan irgendwelche Probleme habt, die euch Schrittprobleme bereiten. Lasst mich wissen, was für euch der Tanz des Monats ist. Welcher Tanz beschäftigt euch? Schickt mir eine E-Mail an mail.gica.dance und ich wähle dann für euch den nächsten Tanz des Monats. Was habt ihr davon, wenn ihr mir einen Tanz einsendet? Ganz einfach, euer Tanz bekommt nochmal extra Aufmerksamkeit und das nicht nur hier auf YouTube, sondern ich verlinke ihn auch auf meiner Homepage. Somit bekommt ihr da auch nochmal extra Klicks. Und zusätzlich landet euer Tanz des Monats im Topf für den Tanz des Jahres und dieser Tanz wird gemeinsam mit meinen Experten ausgewählt und erhält am Ende des Jahres ein kleines Überraschungspaket. Jetzt aber zurück zu unserem Tanz des Monats September. Und in diesem Monat hat mir die Choreografin den Tanz selbst eingeschickt. Und der Tanz heißt Loslassen und ist von Claudia Arndt und wird getanzt zur Musik von Kerstin Ott, Wahrheit schmerzt. 64 Counts, 2 Restart und eine Brücke hat dieser Tanz. Und ich habe mich gleich aus zwei Gründen für diesen Tanz entschieden, denn erstens einmal ist das Video super geschnitten, es ist im Freien gedreht, es, ist, es passt einfach alles zusammen. Und der zweite Grund ist auch die Begründung, warum Claudia sagt, dieser Tanz soll doch bitte Tanz des Monats werden. Denn sie hat diesen Tanz geschrieben, als, als sie betriebsbedingt äh, nach 27 Jahren gekündigt wurde und sich verabschieden musste von ihrer Arbeit und von ihren liebgewonnenen Kollegen. Und das geht mir natürlich auch ans Herz. Und ähm, ich finde, das ist eine super Begründung für den, für den Tanz des Monats. Und aus diesem Grund landet Claudia mit diesem Tanz auch im Topf des Tanz des Jahres. Und liebe Claudia, ich wünsche dir viel, viel Erfolg weiterhin beim Choreografien schreiben. Vielleicht landet ja der eine oder andere Tanz noch zusätzlich im Topf. Ich würde mich freuen auf weitere Zusendungen und ähm, ansonsten freue ich mich auch auf Zusendungen von euch. Weiterhin denkt dran, mail at jika.dance ist auch unten nochmal verlinkt in der Beschreibung. Und der Tanz natürlich auch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Loslassen von Claudia Arndt.